Hallo und herzlich Willkommen zum Community Talk von Jugendtag, dem zweiwöchentlichen Talkformat. Letztes Mal war Deep Jack zu Gast und hat mit Liv über Code Kunst gesprochen. Und heute stellen wir euch ein Projekt vor, das beim letzten Jahr im, beim Jugendtag in Frankfurt zustande gekommen ist, und zwar das Parteiduell. Da haben wir viele von den Leuten da, die daran mitgearbeitet haben. Wir haben Ode, Dominik, Max, Nico, Liv, Dominik und Janik, die sich auch gleich nochmal vorstellen werden. Äh, Tamina kann leider heute nicht dabei sein. Ähm, genau, aber ich bin gespannt auf das Projekt, was ihr uns zeigen werdet, was wir sehen werden, was danach noch alles passiert ist. Und vielleicht ein kleiner Hinweis für alle, die Fragen haben. Oder äh, ihr könnt in den Kommentaren entweder hier auf Twitch oder bei Twitter einfach was schreiben und wir nehmen die dann später mit auf. Viel Spaß, dann geht's los. Genau, am besten fangt ihr damit an. Perfekt. Ähm, wir sehen jetzt schon den Screen. Am besten fangen wir ähm, mit einer kurzen Vorstellungsrunde nochmal an. Ähm, oder wir fangen mit der Präsentation, Entschuldigung, und dann... Äh,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 Ich möchte einer von euch mal eine ausdrehen? Das könnte passen. Also zu der These, bereits nach 40 Jahren Beitrittswann soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Und das dann ja doch ironisch äh, sehr klingt, würde ich vielleicht sagen, die Partei. Hat sonst noch irgendjemand eine Idee? Ich sehe das genauso. Also. Dann nehmen wir die Partei. Und das ist richtig. Jetzt können wir hier unten auf den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 runter die grünen äh, und wenn man dann, äh, der hat noch so eine Drückfunktion, äh, dass man ihn noch reindrücken kann und dann kommt man auf die zur nächsten Frage.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 Ja, klingt glaube, logisch. Und, es, und, es, und es klingt äh, dann doch nochmal sehr viel rechter als die sowieso schon sehr rechter auf. Dann entweder ja die aus. Ist wieder richtig. Hatten wir klar. Ja, gut.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 Äh, ja, also weitere Informationen zum Projekt, zum, auch das gesamte Projekt könnt ihr auf GitHub finden. Äh, da sind wir unter Parteiduell einfach zu finden, unter github.com-parteiduell. Ähm, und wenn ihr halt äh, mitentwickeln wollt, Fehler findet, könnt ihr uns gerne irgendwie auf GitHub äh, ein Push-Request schicken oder halt ein Issue, eine Fehlermeldung aufmachen. Das war unsere Präsentation vom Parteiduell. Cool, vielen Dank. Es war super spannend. Und auch sehr spannend zu sehen, wie alles, die Fragen dann wirklich aussahen. Jetzt haben wir euch, glaube ich, alle gleichzeitig auf dem Bildschirm. Wir haben euch eben bei der Präsentation schon kurz unten immer gesehen. Vielleicht ist es trotzdem ganz schön, wenn ihr alle nochmal jetzt so eine kleine Forschungsrunde macht und noch mal euren Namen sagt. Ähm, genau, damit wir wissen, wer hier gerade dabei ist. Also ich bin der Yannick. Ich bin, ich bin der, der Max. Nico. Ich bin Liv und äh, Jugendhackt äh, Frankfurt am Main war sogar mein allererstes Jugendhackt und äh, Partei war mein erstes Großpremierprojekt. Ich bin Dominik. Und war bei mir auch Jugendhack Frankfurt das allererste Mal. Und auch Duell das erste große Projekt, was ich programmiert habe, also mitprogrammiert habe. Und ich bin Ole. Und ich bin der Dominik und ja, ich programmiere gern. Cool, also eine richtige große, äh, diverse Gruppe und ihr habt euch auch ja alle, oder manche von euch haben euch ja auch wirklich erst auf dem Wochenende, an dem Wochenende kennengelernt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr seid äh, mit acht Leuten ja eine wirklich große Gruppe gewesen, die dieses Projekt umgesetzt und entwickelt hat. Ähm, wie habt ihr euch, wie habt ihr angefangen? Wie habt ihr euch die Aufgaben aufgeteilt? Habt ihr euch die aufgeteilt? Wir haben jetzt so also verschiedene Teams gebildet, also wir hatten am Anfang ein Team, das hat sich um die Daten gekümmert, dann hatten wir ein Team, das hat sich ums Backend gekümmert und eins, was sich ums Frontend gekümmert hat und dann hat sich noch eine Gruppe ums Logo gekümmert und so und dann haben wir halt immer gewechselt und ähm, wir hatten auch Leute dabei, die hatten noch gar nicht irgendwas in die Richtung von Programmieren gemacht und dann, ähm, also zum Beispiel Termine, die jetzt heute nicht da ist und dann haben wir der halt auch noch HTML beigebracht und da gibt es dann auch, wenn man auf parteidwell.de geht, äh, slash sessionkuchen, äh, äh, findet man auch, was die gemacht hat, und äh, irgendwie sehr schön zu sehen, dass sie das da gelernt hat. Vielleicht können wir es ja auch zeigen. Genau, das ist es. Cool, uh, ja, da. Ja, super, vielen Dank. Hm, ihr habt es ja eben schon erwähnt, man konnte. Ähm, Parteiduell noch bei der Digitale-Welten-Ausstellung sehen. Das war eine Ausstellung, die hier in Frankfurt stattgefunden hat. Ihr wart auch auf der Buchmesse bei dem Digitale-Welten-Stand mit dabei, ähm, mit eurem Projekt. Da konnten auch alle Besucherinnen, die vor Ort waren, die Version mit dem Joystick dann spielen. Da wurden die Fragen auf einem großen Fernseher angezeigt. Und äh, genau, die Besucherinnen konnten zusammen äh, dann losraten. Ähm, was sind denn eure Erfahrungen ähm, Kennen die Leute sich gut aus? Ihr habt ja jetzt profimäßig abgeschnitten. Wie war das denn ähm, mit den Besucherinnen vor Ort? Also da war es, glaube ich, eher so, wie wir es gerade bei uns erwartet haben. Ähm, dass viel Überraschung war so, oh, die Partei wähle ich ja. Ich wusste gar nicht, dass die sowas gesagt hat. Oder oh, ich dachte, das hat die Partei gesagt, wo ich Mitglied bin oder sowas. Also sowas hatten wir auch. Ähm, aber es waren auf der Digitale Welten Ausstellung, waren ja auch relativ viele Kinder. Ähm, und ich glaube, für sie geht das auch total gut, aber ich glaube, wenn man so unter zwölf ist, braucht man natürlich vielleicht noch relativ viel Erklärung. Ähm, aber Leute, oder die Leute wussten, fand ich, relativ viel und haben sich aber sehr viel interessiert. Aber vielleicht, also ich glaube, es geht vielleicht auch gar nicht so darum, wie viel sie wussten, weil man kann es, glaube ich, auch einfach nicht wissen. Aber viele waren so überrascht, wie wenig sie wussten und ich glaube, dass... Ähm, war also das Gute daran, das war so ein Erfolgserlebnis für uns. Und auch äh, die Leute haben sich dann teilweise in Gruppen halt zugestellt und haben untereinander halt auch so eine Diskussion hat auch ausgelöst, wer, wo sie meinten, wer es äh gesagt hat und so. Aber man hatte auch teilweise manche Leute, die waren wirklich äh, sehr überdurchschnittlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber auch einer aus dem Mentorenteam in Frankfurt, der hat so ungefähr jede Frage richtig beantwortet gehabt. Probably Ja, das kann sein, dass das Cedric ist. Patrick, das ja, cool. Ähm, auch nochmal an alle, die gerade zuschauen: Ihr könnt gerne Fragen stellen, die euch entweder jetzt gerade einfallen, die euch während der Präsentation gerade gekommen sind, einfach auf Twitter oder hier in den Kommentaren. Dann würde ich. Ähm, Weitergehen zu meiner nächsten Frage und zwar äh, haben wir ja schon angekündigt, ähm, dass oder habt ihr jetzt haben wir jetzt auch schon gesehen, was ähm, ihr berichtet habt von, ähm, vom, äh, aus dem Dezember, dass es jetzt doch noch mal ganz viele Neuerungen gab auch bei Jugendtag äh, bei Jugendtag bei eurem Projekt. Ähm, was ist denn da alles noch passiert nach dem Wochenende? Also man hat Teile ja schon gesehen, also den Dark Mode hat man gesehen. Man hat äh, gesehen, dass man äh, in diesen Einstellungen sehen könnte, welche Wahlen es sind, welche Parteien es sind. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen, das kann man auch ändern. Also man kann dann noch ältere Wahlen dazu nehmen, man kann die Landtagswahlen dazu nehmen ähm, aus verschiedenen Bundesländern und so. Und man kann auch irgendwie die Parteien rausmachen, denn irgendwie, es gibt alle möglichen Parteien, Parteien, von denen man noch nie gehört hat, von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren. Und ähm, also da kann man auch sehr viel mit rumspielen und sehr viel angucken. Genau, also wenn man sich auch mal das GitHub Repository anguckt, ich glaube, wir sind bei über 400 Commits, was ich schon ganz schön viel finde und natürlich ist das vielleicht kein, guter, kein gutes Maß dafür, aber ich glaube, das zeigt ja auch schon mal, dass wir da vor allem kontinuierlich dran weiterarbeiten, vor allem Nico unterstützen, ist auch echt immer noch sehr viel. Cool. Und mit den Parteien habt ihr da jetzt quasi eine Vorauswahl schon getroffen, weil die, die wir jetzt sehen konnten, waren ja schon, sage ich jetzt mal, die gängigen Parteien. Also mit denen konnte man irgendwas anfangen. Genau. gemacht. Ähm, habt ihr denn noch Pläne für die Zukunft? Sollen es noch weitergehen mit Parteiduell? Ja, wir hatten schon diverse Pläne, wie wir es vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln können. Vielleicht so eine Art Parteiduell 2.0. Also wir hatten gestern Abend ein Team-Meeting und da kam vielleicht die Idee auf, was ist, wenn man das vielleicht so umbaut, dass man beispielsweise so eine Art Remote-Funktionalität hat, also beispielsweise man läuft durch die Stadt, da ist eine Buchhandlung und hinter der Buchhandlung der, im Schaufenster steht ein Fernseher und da ist beispielsweise ein QR-Code drauf und dann nehme ich quasi mein Handy, scanne den QR-Code ab und kann quasi mit meinem Handy als Fernsteuerung das spielen, was da quasi auf dem Fernseher gerade passiert. Oder vielleicht auch auf größeren Veranstaltungen, dass man es macht, wie beispielsweise bei Wer wird Millionär, dass jeder so einen Druck an der Hand hat, jeder abstimmt und am Ende heißt es irgendwie, ja, 42% lang richtig oder 42% lang falsch. Ähm, aber um sowas umzusetzen, brauchen wir definitiv ähm, Manpower. Das ist vielleicht auch so, eine, so ein kleiner Aufruf an alle, die vielleicht Bock haben, irgendwie was in Zukunft mal in die Richtung umzusetzen. Wir können ja definitiv Leute gebrauchen und auch immer wieder kreative Köpfe. Aber ich denke, partei hat sich bis jetzt noch nicht ähm, zu Ende entwickelt, sondern es soll immer weitergehen. Und wir hatten auch mal überlegt, also man, äh, wenn wir dann 2.0 machen, würden wir wahrscheinlich auch nochmal anfangen, so von Grund auf neu zu strukturieren und ähm, vielleicht auch doch noch eine äh, Handy-App dafür zu machen, so ein bisschen, äh, das, damit man es ein bisschen besser unterwegs spielen kann und damit es auch äh, offline funktioniert besser und solche Sachen. Genau. Und wir hatten uns, glaube ich, ich glaube, das waren ich und Yannick irgendwie Sonntagmorgen in Frankfurt, ähm, hatten uns auch überlegt, ob man nicht vielleicht Abstimmungsdaten sonst auch mal benutzen kann. Die findet man ja auch, also die sind äh, öffentlich zugänglich auf der Seite, ich glaube, vom Bundestag. Ähm, und ob man da nicht mal sozusagen raten könnte, so, äh, so Drag und Drop, so die Partei hat ja abgestimmt, die nein, ähm, so ungefähr oder halt so und so viel Prozent ähm, der Abgeordneten dieser Fraktion haben sie uns abgestimmt. Also, dass man sozusagen nicht nur auf die äh, Worte achtet, sondern vielleicht auch ein bisschen auf die Taten. Ja, das klingt super spannend. Da habt ihr jetzt noch echt viel vor. <lacht> ähm, ich sehe gerade, da kam eine Frage aus dem äh, Chat rein. Ähm, kann man denn auch mitmachen, wenn man noch nicht programmieren kann? Das vielleicht lernen möchte. Ähm, wenn man schon mal vielleicht GitHub davon gehört hat, das ist ja so eine Plattform, wo Leute ihre ganzen ähm, Programmiersachen hochladen, und dann kann man die alle zusammen angucken und vor allem kann man sie alle zusammen gut bearbeiten und muss sie sich nicht so per E-Mail oder sowas zuschicken. Ähm, und da kann man unseren, ähm, unsere Sachen ganz gut sehen. Und dann gibt es immer so ein ähm, so ein kleines Tab, das heißt Issues und ähm, da sieht man alle Sachen, an denen wir arbeiten und da gibt es auch manche Probleme sozusagen, wo wir hingeschrieben haben, Good First Issue oder Help Wanted und das sind dann immer Sachen, wo wir denken, die kann man auch gut machen, wenn man vielleicht noch nicht so viel programmieren kann. Das kann vielleicht zum Beispiel ein Design sein, dass man sich ausdenkt oder sowas in die Richtung. Und ich denke, wenn Leute gute Ideen haben, ist das immer gefragt, kann man immer versuchen, uns anzuschreiben, kann äh, da eine Issue aufmachen ähm, und so. Und auch wenn man Fehler findet, ist das auch super, das kann man uns auch immer melden, dann versuchen wir, die möglichst bald zu beheben. Ja, cool, das klingt doch sehr gut. Dann schaue ich mal, ob hier noch mehr Fragen sind. Ist jetzt nicht, also letzte Chance. <lacht> können noch Fragen gestellt werden. Was mir an eurem Projekt wirklich gut gefällt, ist, dass es so ein bisschen ähm, eine Motivation ist, vielleicht auch sich wirklich nochmal detaillierter mit den Parteien auseinanderzusetzen. Also gerade als ihr es ähm, auch bei Jugendtag am Wochenende vorgestellt habt, dachte ich so, ach ja, so schwer kann es ja nicht sein, die Daten aus dem Wahlnomat. Das klappt schon und ich finde, man hat es auch gerade in dem Beispiel äh, gut nochmal gesehen, was ihr vorgestellt habt, dass es wirklich viele sehr spezifische Themen sind und gerade wenn man dann mit mehreren Leuten dasteht, was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, wenn man es dann zum Beispiel in Buchladen oder so in der Öffentlichkeit spielt, dass man wahrscheinlich dann auch miteinander ins Gespräch kommt. Also ich habe das beobachtet, dass viele Leute, die es mit dem Fernseher und dem Joystick gespielt haben und äh, mit anderen Leuten und anderen Besucherinnen da waren, dass dann da auch Gespräche entstanden sind? Oder wie waren da eure Eindrücke? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe also das Gefühl, dass da... Also auch natürlich bei diesen digitalen Welten war das so, aber auch als wir das schon programmiert haben, haben wir es dann halt mit Mentoren oder mit anderen äh, Teilnehmern durchgespielt. Und da gab es immer Diskussionen, ist es jetzt das, ist es das? Und ähm, also ich glaube, da lernt man sehr viel über Verteilen Und was ich auch noch mal interessant finde, man lernt nicht nur, wie sie sich positionieren, sondern auch, wie sie reden. Ich finde man teilweise weiß ich nicht so von dem, ähm, was sie sagen, ob es jetzt die CDU oder die SPD ist. Manchmal hat man das Gefühl, man kann es daran unterscheiden, wie sie es sagen und äh, wie direkt sie es sagen, ob sie es sehr verklausulieren und so. Genau, und äh, ein kleiner Geheimtipp. <lacht> ähm, zum Beispiel die Partei, das hatten wir ja auch, erkennt man, ähm, hatten wir das? gar nicht mehr sich ja hatten wir ähm, so das ist dann ja zum beispiel die benutzen ganz oft so caps ähm, also alles großbuchstaben und ganz viele ausrufezeichen und so und ähm, die piraten machen immer am ende ähm, ihren link zum wiki rein ähm, was jetzt ja zum beispiel auch interessant ist dass ähm, die sozusagen auf dann ihre externe website irgendwie hinweisen was sie aber auch schon viel über sie selber verraten kann also das sind vielleicht noch mal so so kleine Tipps, aber die ja auch schon politisch was aussachen. Das ist ja super spannend. Das sind ja auch so Sachen, die man sonst, wenn man sich informiert, geht man ja meistens direkt auf eine Seite von einer Partei oder so, wo einem das gar nicht auffällt und gerade in dem Kontrast mit den verschiedenen Informationen nebeneinander, das ist ja echt spannend. <lacht> auf jeden Fall schon mal äh, merken, wenn wir später noch mal spiel, äh, wenn ich später noch mal spiele, All Caps, ist dann ein Chip vielleicht die Verteidigung. <lacht> cool. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ah, die Frage ähm, von KillerKatze22, gibt es die Daten auch woanders als auf GitHub? Hm. Vielleicht können ich und Yannick dazu ein bisschen was sagen. Ähm, die Sache mit den Daten ist nicht besonders einfach. Ähm, das äh, das Bundesrechnung für politische Bildung ähm, hat, findet ihren Valomaten sehr gut, was er ja auch ist, und ähm, findet es an sich nicht so genial, dass die Daten weiter benutzt werden. Ähm, viele Leute sind da verschiedene Ansichten und denken, dass man die Daten gut weiter benutzen kann, weil es ja ähm, auch von Steuergeldern bezahlt wird und ähm, so, ähm, deshalb ist die Sache mit den Daten ein bisschen schwierig und das ist auch was, womit wir uns viel auseinandergesetzt haben, ähm, aber zu dem Schluss gekommen sind, dass wir das ähm, jetzt so machen und ähm, die Open Knowledge Foundation und die haben auch gesagt, dass sie da ähm, hinter uns stehen, dass es so geht. Ähm, das ist aber eine, eine schwierige Sache, der wir uns bewusst sind. Ähm, und ähm, genau, die, wir standen auch schon im Gespräch telefonisch mit einigen Leuten, die die Daten, ähm, ich denke, gescrapt haben, also von der Website dann runtergezogen haben, ähm, die auch sagen, ist es ist okay. Ähm, aber genau, das ist eine... Schwierige Frage und deshalb kann man dazu im Moment, glaube ich, nicht so eine richtige Auskunft geben. Vielleicht hat Janik dazu noch was zu sagen, aber es ist bei uns ein großes Thema, über das wir uns seit einigen Monaten Gedanken machen. Also es gibt die auch noch ähm, auf anderen, also mehrmals auf GitHub so und da findet man sie auch und es gibt auch eine Webseite, die sie äh, auf einer Webseite zeigt, aber ich, äh, mir fällt gar nicht mehr ein, wie die Domain war, aber vielleicht können wir das ja auch nochmal nachreichen. Ja, super, aber das ist ja auch echt spannend. Ich glaube, was man auch in eurem Projekt gut gesehen hat, ist, dass wirklich äh, gerade nach der Weiterentwicklung von dem Prototyp, der ja an dem Wochenende entstanden ist, wirklich noch viele Themen kamen, äh, die verändert wurden ähm, oder wo jetzt auch viel einfach darüber diskutiert habt und äh, euch mit anderen Leuten ausgetauscht habt. Ich glaube, das waren alle Fragen aus dem Publikum. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an euch. Habt ihr noch, äh, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was Wichtiges zu sagen, was für euer Projekt noch? Ansonsten äh, kann man immer spielen auf äh, parteiduell.de. Ähm, ich bin gespannt. Äh, wie viele Anfragen es demnächst dann noch geben wird. Vielleicht können wir nicht ganz, viel, wie viele hat Vielleicht kommen wir da nicht ganz dran heute, aber äh, vielleicht haben wir jetzt Leute das bekommen, sich nochmal ihr politisches Wissen wirklich auf den Prüfstand zu stellen und nochmal auch mit anderen Leuten zusammen in Diskussion zu treten und viel auszuprobieren. Mhm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure tolle Präsentation. Vielen Dank vor allem für das tolle Projekt dass alle spielen können <lacht> und äh, ja, ich bin ganz gespannt, was noch passiert. Ja. Man kann, äh, genau den Gitter-Pink hattet ihr auch schon eingeblendet, da kann man äh, auch, denke ich, gut sehen, äh, was noch so die nächsten Schritte sein werden. Wenn man Lust hat, habt ihr gesagt, kann man einfach mitmachen, kann man sich da melden. Ja. Super. Ja, vielen Dank an euch. Und ähm, der nächste Community Talk wird stattfinden am 21. Juli um 17 Uhr wieder. Äh, da geht es um Hive Eyes, ähm, ein Open-Source-Projekt vor und für Imkerin. Ähm, da ist Clemens dabei, der an diesem Beispiel äh, über offene Hard- und Software reden wird, über Citizen Science, offene Daten und wie man Messwerte von der Wiese, wo die Wienen sind, in den Server bekommt. Ihr erfahrt aber auch, welche Herausforderungen das Imkern eigentlich so mit sich bringt. Genau, da könnt ihr gerne wieder dazuschalten. Dann vielen Dank euch. Danke, fürs Interview. Schön. Und ich spiele jetzt noch eine Runde.